Eigentlich wollten wir am 10. März mit neuen Folgen fortfahren. Aber die momentane weltpolitische Lage gibt uns wenig Grund lustig sein zu wollen. Wir könnten natürlich auch dazu unseren Senf beitragen. Jedoch erscheint uns das unpassend. Natürlich hätten wir vor allem innenpolitisch etliche Themen. Aber die treten angesichts der Lage in den Hintergrund. Deshalb werden wir, bis sich die Lage zumindest beruhigt hat, pausieren. Was wir denken, hat Georg Ressler in seinem Kommentar treffend formuliert. Ihr seht gleich anschließend. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Toi, toi, toi. Keine Frage, die Logik des Kalten Krieges ist endgültig zurück in Europa. Mit seinem Geist der Aufrüstung, der waffenstarrenden Blöcke, der nuklearen Bedrohung. Keine Frage auch, wer diesen Krieg heraufbeschworen hat, der in der Ukraine längst ein Heißer ist. Putin wollte diese Konfrontation, er wollte diesen Krieg. Und schreckt jetzt nicht mal vor der Drohung mit Atombomben zurück. Klar, da klingen die neuen Aufrüstungsbeschlüsse der Bundesregierung nach Stärke und Entschlossenheit. Aber wir sollten uns nichts vormachen. Davon werden Putin und seine Machtklicke sich nicht im Geringsten abschrecken lassen. Denn auch das gehört zur Wahrheit. Mit höheren Rüstungsausgaben ist weder der Ukraine noch den NATO-Partnern heute geholfen. Kurzfristig werden diese Beschlüsse nichts ändern. Und langfristig? Wollen wir da wirklich wieder hin? In einen kalten Krieg, der jederzeit eskalieren kann? In diese Logik von endloser Aufrüstung, von atomaren Erst- und Zweitschlägen und permanenten Spannungen? Ich gebe zu, angesichts der bedrückenden Bilder aus der Ukraine sind Plädoyers für Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht gerade das, wofür man jetzt viel Applaus erwarten darf. Und doch werden wir langfristig darüber denken müssen, über eine Zeit nach diesem Krieg, über eine Zeit nach Putin. Und dafür braucht es nicht mehr Waffen, sondern vor allem eine Strategie, die dauerhaft Frieden und Vertrauen schaffen kann in Europa, die die aufgekündigten Abrüstungsverträge neu in Kraft setzt und die Eskalationsspirale bricht. Eine Strategie, die ein Russland ohne Putin weder verteufelt noch idealisiert, sondern integriert. Darüber müssen wir heute schon nachdenken, damit aus einem neuen Kalten Krieg nicht viele neue heiße Kriege werden.